Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 80. Das ist der Antrag der Fraktion der SPD. Hoher Ausbau und Investitionsbedarf bei Kindertageseinrichtungen, und Landesprogramm ist ein Tropfen auf den heißen Stein. 203015. Das ist der Setzpunkt der Fraktion der SPD zusammen mit dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen 20/3075. Ich darf Frau Kollegin Gnadl. Für die Fraktion der Sozialdemokraten das Wort erteilen. Dann hole ich noch mal Luft. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir werden als SPD-Fraktion noch höher giftig noch mehr Tipps. Vielleicht fange ich noch einmal an. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir werden als SPD nicht müde zu erklären, dass eine qualitativ gute Kinderbetreuung, eine gesamtgesellschaftliche, Aufgabe ist. Solange Sie Ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, werden wir auch nicht müde, Ihnen zu erklären, dass Sie Ihre Verantwortung für diese wichtige, gesellschaftlich wichtige Aufgabe der Kinderbetreuung auch endlich wahrnehmen müssen. Frühkindliche Bildung ist der Schlüssel für die Entwicklung der Kinder und für die Herstellung von Chancengleichheit. Und unser heutiger Setzpunkt schließt sich auch ein Stück weit an die gestrige Debatte an. Da haben wir über die Qualität in den Kindertagesstätten gesprochen. Aber für uns gilt eben auch ganz klar, für eine gute und bessere Kinderbetreuung braucht man auch bedarfsdeckende Programme zur Förderung der Kita-Investitionen. Anders ist eine gute Kinderbetreuung vor Ort nicht umzusetzen. Das schaffen aber die Städte und Gemeinden nicht alleine. Und jeder Kommunalpolitiker oder jede Kommunalpolitikerin weiß, wie groß der Bereich der Kinderbetreuung in einem kommunalen Haushalt ausmacht, wie viel das ausmacht. Und, äh, jeder Kommunalpolitiker und jede Kommunalpolitikerin weiß, dass dafür eben keine bedarfsdeckende Finanzierung vorhanden ist. Deswegen gilt für uns ganz klar, alle Ebenen müssen sich engagieren. Der Bund hat in den vergangenen Jahren einige Investitionsprogramme aufgelegt, und Gestern haben wir ja schon über das Gute-Kita-Gesetz gesprochen, wo insgesamt 412 Millionen € in die hessischen Kitas fließen werden. Jetzt stehen noch mit dem Bundeskonjunkturprogramm eine weitere Milliarde € an, die der Bund den Bundesländern für den Ausbau der Kinderbetreuung bereitstellt. Und Das alles macht der Bund. Das alles macht der Bund, und das muss an dieser Stelle auch noch einmal gesagt werden. Das macht er auf Drängen der SPD in dieser Bundesregierung. Deswegen finde ich, dass die Einwürfe der Kollegin aus der CDU von Frau Ravensburg in der gestrigen Debatte doch schon sehr spannend sind. Da wurde der Vorwurf wieder an Frau Giffey gerichtet, dass nicht alles umgesetzt werden kann, was Frau Giffey fordert. Ja, an wem liegt das denn in der Bundesregierung? Das sind doch nicht wir, das ist doch nicht Frau Giffey, sondern das sind die CDU-Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die im Bund immer wieder auf der Bremse stehen. Und Das alles macht der Bund, obwohl das nicht in der originären Zuständigkeit des Bundes liegt engagiert er sich trotzdem. und Wir begrüßen dieses Engagement des Bundes ausdrücklich, denn jeder investierte Euro ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und in die Zukunft unseres Landes. Die einzige Gefahr, die bei diesem Bundesprogramm besteht, ist, dass die Länder sich trotz der föderalen Zuständigkeitsverteilung diese Programme als selbstverständlich nehmen und sich darauf ausruhen und ihrer eigenen Verantwortung nicht gerecht werden. Genau das konnten wir hier in Hessen beobachten. Hessen hat in den vergangenen Jahren keine ausreichenden Mittel bereitgestellt, um den Investitionsbedarf in den hessischen Städten und Gemeinden auch nur ansatzweise zu decken. Und da hilft Ihnen auch nicht Ihr Antrag, den Sie noch zur heutigen Debatte eingereicht haben. Denn auch da bleiben Sie der Antwort schuldig, wie viel von der Milliarde, die Sie bis 2024 ausgeben wollen im Bereich der Kinderbetreuung, eigentlich originäre Landesmittel sind und wie viel kommunalen Mitteln Sie sich auch hier wieder bereichern, um in Kinderbetreuung zu investieren. Machen Sie endlich Schluss mit dieser kommunalfeindlichen Politik und nehmen Sie originäre Landesmittel in die Hand. Nach den Berechnungen des Hessischen Landkreistages haben wir in Hessen einen Investitionsstau bei den Kitas von rund einer Milliarde €. Da geht es nur um den Investitionsstau, beim Bau von Kindergartenplätzen, in den Städten und Gemeinden. Eine Milliarde €, das ist eine Summe, die die Kommunen alleine nicht stemmen können. Und das ist auch eine beträchtliche Summe für einen Landeshaushalt. Ja, das wissen wir. Aber wir haben ja auch gestern erlebt, wie Sie Blankoschecks gerne verteilen wollen mit über 12 Milliarden €. Und eine Milliarde €, ich habe es eben gesagt, ist viel Geld. Aber jeder investierte Euro ist eben auch sinnvoll und nachhaltig investiert in die Zukunft unserer Kinder und, Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Größe der Aufgabe, vor der die Kommunen stehen und die letztendlich auch den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung zu gewährleisten haben, die wird jetzt durch das Investitionsprogramm des Landes, das jetzt neu aufgelegt wird, bei Weitem nicht gedeckt. Ich will gerne da auch noch einmal auf die Details eingehen. Sie haben ein Programm erst von 92 Millionen €, dann um weitere 50 Millionen € aufgestockt. Das ist auch durchaus wichtig, dass jetzt endlich auch das Land investiert. Aber in der Relation zu dem Investitionsbedarf ist es eben nur ein Tropfen aus den heißen Stein. Es deckt bei weitem nicht die Bedarfe, die die Städte und Gemeinden haben, und es deckt bei weitem nicht die Bedarfe, die die Eltern mit ihren Kindern haben. Jetzt erleben wir einen Wettlauf unter den Kommunen und den Trägern. Wer bekommt denn die wenigen Investitionsförderungen, die jetzt vom Land kommen werden? Wer wird die denn am Ende bekommen? Wer wird dann am Ende vor Ort ausbauen können, und wer nicht? Und diese Entscheidung, diese Mangelverwaltung der wenigen Mittel, die jetzt die Kommunen bekommen, diesen Mangel sollen jetzt die Landkreise entsprechend verwalten. Die sollen jetzt die Prioritäten setzen. Angesichts der Milliarde, die offen ist an kita investitionen ist es einfach nicht vernünftig, vor Ort zu gestalten. Gerade in der HNA gestern, Geld für Kitaneubau bleibt aus. Hier sind nur drei Beispiele aufgeführt von Fuldabrück, Brück, Fellmar, von Fuldatal, aufgeführt, die deutlich machen, wie groß die Notlagen sind. Allein im Landkreis Kassel werden 30 bis 35 Millionen € gebraucht, um den gestiegenen Bedarf an mehr Plätzen zu decken. Fuldabrück beispielsweise musste schon zwei Gruppen ins Obergeschoss eines sanierungsbedürftigen Dorfgemeinschaftshauses auslagern. das Beispiel alleine zeigt doch, dass das, was sie jetzt an Mitteln bereitstellt, bei weitem nicht ausreichen wird und dass die Notlagen vor Ort bleiben werden. In mein kreis sind noch 40 Anträge, 40 Anträge von Städten und Gemeinden offen und von Trägern offen. Die Summe der offenen und bereitgestellten Förderanträge beläuft sich auf 13,7 Millionen €, die Sie jetzt bekommen, die Sie gestellt haben. Darin sind noch keine zukünftigen Bedarfe enthalten. Dem stehen jetzt aus dem Landesinvestitionsprogramm diesen 13,6 Millionen €. 13,7 Millionen stehen ganze 2,6 Millionen Förderung gegenüber. Es bleiben 11,1 Millionen € alleine im Main-Kinzig-Kreis, die nicht gefördert werden. Und das ist jetzt nur ein Beispiel aus einem Landkreis. Und das können Sie ja jetzt einmal auf alle Landkreise in Hessen übertragen, was das heißt, wenn eben nur 10 oder maximal 20 der gestellten Anträge überhaupt finanziert werden. Und wie gesagt, die zukünftigen Bedarfe sind dann doch gar nicht einmal mit eingerechnet. So, und jetzt priorisieren Sie einmal, wer die 2,6 6 Millionen € Förderung im Main-Kinzig-Kreis bekommt. Aber nein, Sie müssen das ja gar nicht priorisieren. Sie überlassen das ja den Landkreisen, jetzt die Entscheidung zu treffen und die Buhmann-Rolle einzunehmen und zu entscheiden, welche Kommune eben keine Förderung erhält. Frau Kollegin, Sie müssen jetzt zum Ende kommen. zum Schluss, Herr Präsident. Die bestehende Investitionslücke und die Kapazitätsgrenzen in den Städten und Gemeinden die machen deutlich, dass wir eine Landesregierung brauchen, die Verantwortung im Bereich der Kinderbetreuung endlich übernimmt und die Schluss macht mit einer Politik der Notbehelfe in irgendwelchen ausgelagerten Räumlichkeiten. Wir richten den dringenden Appell an Sie. Stellen Sie endlich eine nachhaltige Finanzierung für die Bedarfe in Sachen Kinderbetreuung in den Kommunen auf, und werden Sie Ihrer Verantwortung als Bundesland endlich gerecht. – Danke schön. Vielen Dank, Frau Gnadl. – Nächste Rednerin für die Fraktion der CDU ist die Kollegin Claudia Ravensburg. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die hessische Landesregierung und die Fraktionen von Schwarz und Grün stehen an Seiten der Kindertagesstätten in Hessen, da lassen wir uns auch nicht von Ihnen, liebe Kollegen von der SPD, beirren. Der Ausbau der Plätze die Verbesserung der Qualität und die Fachkräftegewinnung – das sind die drei großen Herausforderungen. Denen und da stimmen wir mit Ihnen überein, denen sich Bund, Land und Kommunen gemeinsam stellen müssen. Darüber sind wir uns eben einig. Wir sind uns auch darüber einig, dass unsere hessischen Kommunen durch die steigenden Kinderzahlen und die zunehmenden Betreuungszeiten finanziell belastet sind und unsere Unterstützung brauchen. Ja, und das tun wir. Wir unterstützen die Träger die Kommunen und die freien Träger, indem wir die Grundpauschalen um weitere 40 erhöhen und den Ausgleich für Kinder mit Behinderung schaffen. Wir unterstützen die Eltern durch Freistellung der Beiträge in der Kindergartenzeit für sechs Stunden am Tag. Wir unterstützen das Personal durch Verbesserung der Betreuungsschlüssel, die anteilige Freistellung der Leitungen und die Erhöhung der Prozentsätze für die Ausfallzeiten bei Fortbildung, Urlaub und Krankheit. Und das gilt auch dann, wenn, Frau Gnadl, wie wenn der Bund sich angekündigt hat, aus der Finanzierung des Gute-Kitas-Gesetzes herauszieht. Auch dann übernehmen wir die Verantwortung. Das hat unser Minister Klose schon längst angekündigt. In Ihrem Antrag begrüßen Sie die Leistungen des Bundes, der aus gutem Grund und auch von uns immer begrüßt, den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für die Kinder ab drei Jahren verankert hat. Aber die Förderung der kita investition war dann auch seine Aufgabe. Denn ohne den Ausbau der Plätze wäre ein Rechtsanspruch eben nicht umzusetzen gewesen. 30 der U3-Kinder benötigen einen Krippenplatz. Das war die ungefähre Berechnungsgrundlage für die Dimension der Bundesmittel. Tatsächlich sind wir aber längst darüber hinaus, und die Nachfrage nach Kitaplätzen auch im Ü3-Bereich steigt jetzt. Denn die Kinderzahlen insgesamt steigen auch in Hessen weiter deutlich, und darüber freuen wir uns sehr. Ich habe mir nur einmal den wirklich gut gemachten Bericht des Bundesministeriums für Familie zu den aktuellen Kita-Zahlen angeschaut. Da wird für Hessen ausgewiesen, allein von 2018 auf 2019 ist der Bereich der U-3-Kinder um 2. 2.226 Kinder gestiegen in unseren Kindertagesstätten, also 4 plus. Bei Ü3 sind es 2,9 und 5 kaufen 546 Kinder. Das ist kein hessisches Phänomen, sondern das ist ein bundesweites Phänomen. Doch damit verbunden ist auch ein steigender Baubedarf für neue Kitas und die Erzküchtigung bestehender. Das stimmen wir auch mit Ihnen überein. Dass aber die Mittel des Bundes nicht ausreichen, das mussten wir am Ende letzten Jahres erleben, und ein Stapel von Anträgen konnte deshalb nicht bedient werden. Frau Gnadl, das haben Sie geschildert. Deshalb ist das Land eben in die Finanzierung eingestiegen mit 92 Millionen € an Landesmitteln haben wir bereits jetzt Mittel bereitgestellt, und im Haushalt 2021 werden wir auch nochmals 50 weitere Millionen € bereitstellen. Dann wurde die Frage gestellt, wann kommen denn diese Mittel auch das ist sehr einfach zu beantworten. Die Richtlinien für den Mittelabruf sind allen Kommunen zugegangen. Die den Städten und Kreisen zur Verfügung stehenden Kontingente sind bekannt. Auch für die 50 Millionen zusätzlichen € stehen die Mittel bereit und können bereits jetzt abgerufen werden. Und da, Frau Gnadl, da muss man auch sagen, dass die Landkreise da auch vernünftig damit umgehen, denn die Landkreise sprechen mit ihren Bürgermeistern, und sie erörtern den Betrag, um auch eine vernünftige Verteilung in den Landkreisen zu machen. Da können Sie sich einmal ja im Landkreis Waldeck-Frankenberg erkundigen. Ich finde, der macht das vorbildlich und verteilt die Mittel auf die Bedarfe. Aber es reicht ja nicht nur alleine, dass nun die Richtlinien da sind. Denn, wenn die Bundesmittel nicht wären, ich appelliere deshalb heute hier an den Bundesfinanzminister Scholz, noch die offenen Fragen dringend mit den Ländern zu besprechen, damit möglichst bald die Förderrichtlinien kommen und die Verteilung bekannt gegeben wird. Denn die ersten Landkreise zögern bereits, die Landesmittel abzurufen, um jetzt nichts falsch zu machen dass sie vielleicht eventuell eben Zusagen geben und hinterher die Bundesmittel nicht voll abrufen können. Und an dieser Stelle möchte ich nicht vergessen zu betonen, dass der Baubedarf auch keineswegs nur ein hessisches Thema ist. Steigende Kinderzahlen ich hatte es erwähnt, sind in ganz Deutschland zu verteilen, verzeichnen, und deshalb ist auch gerade in den westlichen Bundesländern der Baubedarf besonders hoch. Und Deshalb ist es eben auch gut, dass diese 1 Milliarde € aus dem Bund kommt, und es hätten auch noch 2 Milliarden € sein können. Vermutlich. Aber das, das werden wir sehen. Wir sind der Meinung, dass diese Investitions- Mittel nämlich nicht nur alleine den kita stützen, sondern das sind ja Konjunkturmittel. Sie sind nämlich zugleich auch ein großes Konjunkturpaket für die hessische Bauwirtschaft. Land und Bund investieren auch hier in Arbeitsplätze, in das heimische Handwerk, in die hoffentlich hessischen Millionen, die dann den Zuschlag bekommen. Und das ist genauso wichtig auch für unser Land. Denn nur durch den Bau schaffen wir auch die dringend benötigten neuen Kita- und, Kinder und Krippengruppen. Entspannung bei den Kitaplätzen ist ein ganz wichtiger Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir machen das alles natürlich auch besonders für die Eltern und für die Kinder in unserem Land. Denn das ist auch die besondere Erkenntnis, die wir aus der Corona-Zeit mitnehmen wie wichtig nämlich die Kitas hier bei uns in unserem Land sind. Das haben wir gerade auch die gesamte Öffentlichkeit, die sonst nicht so nah an den Kitas ist, gemerkt, als wir feststellen mussten, dass Eltern gar nicht arbeiten können, wenn die Kitas geschlossen sind. Aber jede neue Kita braucht auch entsprechendes Personal. Ohne Fachkräfte kann man eben keine Kita führen. Das war so, das ist so. Und das bleibt auch in Zukunft so. Und deshalb haben wir eben den Antrag gestellt für die moderate Erweiterung des Fachkraftkatalogs. Die SPD hat hier angemahnt, dass dies nur eine vorübergehende Lösung sein darf. Ehrlich gesagt, das wünschte ich mir auch. Aber was kommt denn auf uns zu? Es kommt auf uns zu der Rechtsanspruch für die Grundschulkinderbetreuung. Da brauchen wir nicht diskutieren, ob der sinnvoll ist oder nicht, der ist natürlich richtig, aber es muss auch klar sein, dass beide Programme letztendlich auf die gleichen Fachkräfte zugreifen, denn mit Lehrern allein ist der Ganztagsausbau an den Grundschulen nicht zu schultern. Deshalb kann ich nur an die jungen Menschen appellieren Die Erzieherausbildung ist ein Beruf mit Zukunft und mit Sicherheit. Denn wir brauchen auch in Zukunft jeden jungen Menschen, der diesen Beruf ergreift. Wir heißen Sie herzlich willkommen alle, die, die sich für die Berufswahl der Erzieherin oder des Erziehers entscheiden. Wir bieten viele Wege in den Beruf. Das hatte ich gestern schon erwähnt. Ob über das Studium, über die Vollzeitschulausbildung, die berufsbegleitende Teilzeitausbildung, aber auch die dualisierte vergütete Form. Die ersten Modellvorhaben z.B. bei Fröbel in Korbach und in Kassel oder die Modellvorhaben in Hanau, die haben gezeigt, dass diese Ausbildungsform nicht nur sehr gut ankommt, sondern auch neue interessentenkreise begeistern kann und da stehen 2200 Plätze jetzt zur Verfügung. Meine Damen und Herren, in unserem Antrag haben wir unser gutes Kita-Ausbaupaket, wie meine Kollegin Katrin Anders gestern das sehr richtig formuliert hat, noch einmal ausführlich dargestellt. Bei allem, was wir hier diskutieren, stelle ich fest, Hessen steht auch in Zukunft fest an der Seite der Eltern und ihren Kindern. Denn für sie machen wir alle Anstrengungen mit den Kommunen gemeinsam für eine gute Zukunft in Hessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ravensburg. Nächster Redner ist der Abg. Volker Richter für die Fraktion der AfD. Danke schön. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD versucht nun erneut, mit einem Antrag die Hessische Landesregierung davon zu überzeugen, dass unsere kommunalen Selbstverwaltungen immer mehr Aufgaben übernommen haben und für die Übernahme dieser Aufgaben nicht auskömmlich finanziert werden. Ja, es ist klar, wir haben es auch gerade gehört, es wird wieder seitens der Hessischen Regierung sehr viel kommen, was man alles macht und was man alles tut, und dass die Gelder, die vergeben werden, die höchsten aller Zeiten sind. Diese Argumentation Sieht aber nicht. Die Selbstbeweihräucherung der Hessischen Landesregierung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine auskömmliche Finanzierung der kommunalen Selbstverwaltung schlicht nur noch über Erhöhung von Gebühren und kommunalen Steuern funktionieren kann. Oder, dies sei angemerkt, durch eine prosperierende Wirtschaftslage, durch hohe Einkommenssteuer und damit höhere Beteiligung für Städte und Gemeinden und dann auch einer erheblich verbesserten Lage im Gewerbesteuerbereich. Nun ist dem aber nicht so. Wir geraten leider aktuell in eine Schieflage, auf die sich bereits seit langer Zeit hätte vorbereitet werden müssen. Und Im Falle der kommunalen Selbstverwaltung und deren Finanzierung kann man der SPD im Hessischen Landtag nicht den Vorwurf machen, dass sie dieses Thema nicht ständig besetzt hat. Wir durften in der letzten Plenarsitzung hören, wie viele Bürgermeister die SPD stellt. Nur fragen wir uns als AfD durchaus, warum die anderen Bürgermeister, denen es natürlich ebenso wie den SPD-Bürgermeistern ergeht, die hessische Regierung nicht auch unter Druck setzt. Wir finden das sehr bemerkenswert. Denn egal, von welchem Bürgermeister eine Stadt oder Gemeinde auch verwaltet wird, dieser steht landesweit vor den gleichen Problemen und bemerkt auch sehr schnell, wie eng seine Gestaltungsmöglichkeiten sind und wie sehr ihm die finanziellen Fesseln davon abhalten, regional innovative Ideen verstärkt einzubringen und damit die jeweilige kommunale Selbstverwaltung zu stärken. In Punkt 1 dieses Antrags wird von der SPD die Wichtigkeit der Kinderbetreuung dargestellt und ebenfalls nochmals darauf hingewiesen, welche finanziellen Mittel zur Verfügung stehen und wie wenig diese ausreichend sind. Dass der Investitionsbedarf bei Tageseinrichtungen für Kinder enorm steigt, und Wir alle auch wissen, dass der Organisationsaufwand für die Verwaltung sich vervielfacht hat und damit erheblich mehr Personal notwendig wird, muss ganz klar unterstrichen und auch hervorgestellt werden. Denn sowohl die CDU als auch die GRÜNEN im Hessischen Landtag werden nun einmal nicht müde, die aufopfernde Tätigkeit der Erziehergesundheit zu loben, und wie wichtig deren Tätigkeit gerade in der jetzigen Zeit ist, hat jede Partei lobend erwähnt. Dann aber muss man auch ernst machen und die hohe Wertschätzung stärker mitfinanzieren, anstatt nach dem Lob abzutauchen und anderen die Kosten zu überlassen, die dann leider gar nicht mehr in der Lage sind, einen vernünftigen Regelbetrieb zu gewährleisten. Meine Damen und Herren von der Hessischen Regierung, dieser Antrag der SPD macht nicht nur Sinn. Er ist mit der Forderung nach einer signifikanten Erhöhung des Landesinvestitionsprogramms auch zwingend notwendig. Leider gibt es da angesichts der jetzigen wirtschaftlichen Situation aber ein dickes Aber. Ist dies überhaupt in der derzeitigen Situation zu leisten, oder werden die vom Bund aufgelegten Gelder für die Kommunen bereits ein Stück weiterhelfen, sodass sich das Land sich erstmals konsolidieren kann? Hier wird es sehr knifflig, denn derzeit blicken viele Bürgermeister noch auf ausgeglichene Haushalte, da sie zuvor bereits die kommunalen Steuern angehoben hatten. Wie der Blick in die Zukunft so aussieht, können wir uns alle sehr gut vorstellen, vor allem da unsere Schlüsselindustrien sehr stark unter Druck stehen. Das nicht allein durch eine Pandemie, sondern auch durch auch hausgemachte Politik, in Hessen sogar einer Politik der Regierung, die verteufelt, was wir aber bei den Steuereinnahmen zwingend brauchen. Wer die Bürger mit immer höheren Steuern und Abgaben belastet, wer Energie massiv verteuert und mit Auflagen in vielen Bereichen des Lebens ebenfalls die Innovations Freudigkeit von Bürgern eindämmt. Der darf sich in einer Krisensituation nicht wundern, wenn breitflächig nicht nur Steuereinnahmen wegbrechen, sondern sozial notwendige Leistungen den Haushalt immer stärker belasten. Der Antrag von der SPD ist somit in der jetzigen wirtschaftlichen Situation nicht so einfach zu bewerten, solange die SPD keine Vorschläge macht, wo die Landesregierung Geld für die signifikante Erhöhung des Landesinvestitionsprogramms freischaufeln soll. Im Entschließungsantrag 2020 geht die SPD diesen Weg ja weiter, indem sie weitere Ausgaben in der Flüchtlingspolitik generieren will. Und wenn Opposition bedeutet, einfach einmal so alles fordern zu können, mag sich das für die Ohren von Sozialdemokraten auch richtig gut anhören, für die Ohren des Steuerzahlers aber nicht. Denn der zahlt auf jeden Fall die Zeche, ob über die Erhöhung ob über die Erhöhung kommunaler Steuern, über eine Nullzinspolitik oder eben über Erhöhung anderer Abgaben und Steuern bis hin zu vermehrten Schulden. Und dazu hatten wir ja in der letzten Plenarsitzung bereits genug gehört. Gestern Abend. Geld ist genug da. Wir sind ein reiches Land. Meine Damen und Herren, diese Worte werden Sie immer weniger verwenden können. Und derzeit gehen alle davon aus, dass sich unser Land wieder fängt. Sie gehen davon aus, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder verbessern, eben weil sie das alles so die letzten Jahrzehnte gewohnt sind. Dem wird aber nicht so sein. Und Daraus resultieren mehr Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, geringere Unternehmensgewinne, ein weiteres Abschmelzen des Mittelstandes und der Nettosteuerzahler und damit dann auch nicht mehr die Möglichkeit, mal eben einen sich so gut anhörenden Antrag wie den hier von der SPD zu stellen. Viele kommunalen Selbstverwaltungen werden sich auf ihre Pflichtaufgaben besinnen müssen, und viele Bürger wiederum werden fragen, warum liebgewonnene Besitzstände wegfallen und wieso da Kommunen, Land und Bund nicht Rücklagen gebildet und darauf geachtet haben, dass wir auch einmal eine Schwächephase gut überstehen können. Viele Bürger werden bei der Erhöhung der kommunalen Steuer gerade dann Probleme bekommen, wenn sie aufgrund von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder wegbrechender Kunden auch ihren eigenen Konsum einschränken müssen. Was sie jahrelang in Deutschland versucht haben zu verbergen, nämlich eine erhebliche Schwächung des Mittelstandes und damit eines breiten Standbeines, wird sich ebenfalls bemerkbar machen. Und so ist der Antrag der SPD nur noch schwerlich zu befürworten. Wenn wenn im letzten Punkt dieses Antrags für mehr Planungssicherheit bei den Städten und Gemeinden geworben wird, so ist das richtig und wichtig, was man immer so schön von der Regierungskoalition sagt. Das gilt aber definitiv auch für das Land Hessen in der jetzigen Situation. Die Fragen, die sich stellen, sind, ob wir in allen sozialen Bereichen so weitermachen können wie bisher oder ob wir beginnen müssen, Einschränkungen vorzunehmen. Wir kommen nicht umhin dies mit den Kommunalen Spitzenverbänden zu diskutieren. Wir brauchen Lösungen, die nicht allein darin bestehen, mehr Geld zu investieren. Wir brauchen mit Sicherheit auch Lösungen, die einiges zurücknehmen, was in den letzten Jahren verteilt worden ist. Ein völlig neues Erlebnis für Sie in der Politik, in, der no in Unternehmen wiederum ein völlig normaler Vorgang, der nur so immer wieder auf dem Prüfstand steht, was verändert werden muss, um überhaupt überlebensfähig zu sein. Der Antrag der SPD ist nach unserer Auffassung halt schon notwendig und umzusetzen, steht aber deutlich unter dem Vorbehalt der Finanzierung und muss somit über den Haushalt eingebunden werden. Genau diese Situation wird uns zukünftig noch viel öfters begegnen. Man kann nicht einfach nur weitere Ausgaben generieren, wenn nicht zugleich die Einnahmeseite gesichert ist. Und Hier müssen wir nochmals den Finger in die Wunde legen. Wer wie Sie, meine Damen und Herren von den etablierten Parteien, sich immer selbst auf die Brust schlägt, wenn es um Hilfen in aller Welt geht und jeden beschimpfen, der dies kritisiert, und Sie behaupten dann dreist, niemanden werde etwas weggenommen, dann straft Sie die Realität lügen. Denn die Realität ist, dass die Bürger sehr wohl für all das aufkommen müssen, für das Sie und Ihre Klientel sich so gerne öffentlich feiern und als oberste moralische Instanz auch hier im Landtag sehen. Es ist nicht zu erkennen, dass Sie sich selbst teilen, um anderen zu helfen und man so wenigstens noch Idealismus in Ihren Handlungen vermuten durfte. Die AOK-Krise die ist ja wie so ein Düsenjäger an uns vorbeigeflitzt. Es ist dieses Nicht-Erkennen, dass Sie selbst auch bereit sind, etwas aufzugeben von sich selbst. Das zeigt eigentlich, dass Sie mit dem Geld anderer sehr gut umgehen können, aber bei sich selbst dann meistens lieber nehmen als geben. Dieser Antrag hier zeigt deutlich, dass selbst in guten finanziellen Zeiten eben nicht genug Mittel zur Verfügung stehen, um die wichtigen Aufgaben in unserem Land zu erfüllen. Und Da Sie genau das wissen, loben Sie gerade die Menschen, die im sozialen Sektor arbeiten, von denen Sie ja mehrheitlich noch gewählt werden. Und dann, dann lassen Sie diese sozial denkenden und handelnden Menschen in Wahrheit eigentlich im Stich. Artig, wie idealistisch und sozial denkende Menschen oft sind, bedanken Sie sich noch bei Ihnen dafür und gehen sogar mit Ihnen auf Demonstrationen, wo Sie gegen Ihre eigene Politik noch demonstrieren, anstatt sich gegen Sie zur Wehr zu setzen. Leider ist diese Form der Realitätsverweigerung nicht mehr zu toppen, zeigt sich aber ganz offen in dieser Art von Anträgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Richter. Nächster Redner ist der Kollege René Rock, Vorsitzender der Fraktion Die Freien Demokraten. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir sprechen erneut über das Thema Kinderbetreuung, frühkindliche Bildung, Zukunft unserer Kinder, unserer Familien in unserem Land. Es ist jetzt sehr auf die Frage von Geld reduziert worden. Es ist sehr auf die Frage auf Investitionsmittel, wer trägt für was Verantwortung, reduziert worden. Ich hatte so den Eindruck, bei meinem Vorredner war jetzt nicht ganz klar, was er mit Zurückdrehen oder zurück in der Politik gehen genau gemeint hat. Ich will deshalb hier noch einmal deutlich machen, warum uns freien Demokraten die Frage der frühkindlichen Bildung so wichtig ist. Weil genau an dieser Frage, Krippe, Kita, Grundschule, Grundschulbetreuung, Bereich frühkindliche Bildung, warum ist hier der höchste Investitionsbedarf und die höchste Dringlichkeit, als Staat zu reagieren? Wir erleben das heute in der Krise. Wir erleben es in dieser Pandemie. Kollege Matthias Büger hat das heute Morgen schon gesagt. Wie ein Brennglas wird deutlich, welche Versäumnisse es in der Vergangenheit gab in dem Bereich. Wir erleben und sehen deutlich, wie wichtig Kinderbetreuung für die Familien ist, wie wichtig es für unsere Kinder ist. Wenn man hineinhört in die Familien, dann sieht man, was mittlerweile in den Kitas für eine hervorragende Arbeit geleistet wird und wie sehr unsere Gesellschaft auf diese Arbeit in diesen Einrichtungen angewiesen ist. Ich will noch einmal deutlich machen: Ja, der Bund gibt was. Die Kommunen haben die gesetzliche Aufgabe, die stehen natürlich in erster Front. und Das Land gibt ein bisschen etwas. Aber ist es wirklich so, dass diese Kinderbetreuung und die frühkindliche Bildung den Staat arm macht? Ist es wirklich so, dass das, was wir für Dienstleistungen für die Familien und Investitionen die in die Zukunft der Kinder investieren, ist das tatsächlich ein verlorener Zuschuss. Um es einmal haushaltspolitisch auszudrücken. Nein, genau das ist es nicht. Es ist eine Investition, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich will es Ihnen noch einmal mit knallharten Zahlen sagen. Die gigantischen Mehrsteuereinnahmen, die wir haben in der Einkommenssteuer, die kommen doch nicht von irgendwoher. Die kommen daher, dass Familien heute in überwiegender Zahl doppelt berufstätig sind, dass zwei Drittel aller Familien mit Kindern unter 14 Jahren beide arbeiten gehen. Daher kommen doch die gigantischen Steuereinnahmen, weil die Familien beide arbeiten gehen. Und diese Einkommenssteuer, die wir zusätzlich einnehmen, die ist nun einmal sehr ungerecht verteilt. 100 der Aufgabe der frühkindlichen Bildung und der Kinderbetreuung laut Gesetz bei den Kommunen die profitieren aber nur mit 15 das sind jetzt runde Zahlen, jetzt noch detaillierter sagen, profitieren nur mit 15 von den Einkommensteuereinnahmen Bund und Länder jeweils zur Hälfte von den restlichen 85 Der große Profit, der ökonomische Profit der Arbeit unserer Familien, die das Rückgrat unserer Gesellschaft sind und der Nettosteuerzahler sind, die das alles hier bezahlen, geht an Bund und Land und nicht an die Kommune. Die hat aber die Aufgabe. Darum ist es eine Pflicht für uns alle, als Landespolitiker, als Bundespolitiker die Kommunen zu unterstützen, diese Aufgabe bestmöglich zu leisten. Der eine oder andere hat hier ein kommunales Mandat. Der weiß, dass in den letzten zehn Jahren haben sich die Ausgaben in diesem Bereich verdoppelt. Die Ausgaben im Bereich frühkindlicher Bildung und Kinderbetreuung haben sich verdoppelt. Natürlich ist es so, dass die Kommunen allein mit den geringen Mitteln, die sie nur profitieren, an den Mehreinnahmen des Staates profitieren, nicht stemmen können. Darum ist es nicht nur ein Dankeschön an den Bund oder an das Land, wenn wir uns engagieren. Es ist unsere verdammte Pflicht, uns zu engagieren, weil die Kommunen allein nicht in der Lage sind, diese Herausforderung zu bewältigen. Frau Ravensburg, wenn Sie sagen, Sie stehen an der Seite der Kitas, ich glaube, da machen Sie denen schon ein bisschen Angst. Also, diese Landesregierung an der Seite der Kommunen und der Kitas das löst, glaube ich, eher, äh, eher Angstzustände aus, als dass Sie sich da wohlfühlen, die Kommunen vor Ort. Ich will Ihnen einmal sagen, aus meiner Betrachtung, die ich hier im Landtag verfolgen durfte, wie Sie frühkindliche Bildung unterstützt haben als Hessischer Landtag äh, bzw. als Fraktion CDU und GRÜNE. Sie reden immer viel, aber es kommt nichts herum. Sie schreiben Dinge in Ihre Koalitionsverträge, halten sich selbst nicht dran. Und am Ende ist es immer nur reines Machtkalkül, wenn Sie sich bewegen. Wenn ich mich dran Wenn ich mich daran erinnere, wie intensiv wir in der letzten Legislaturperiode über die Wichtigkeit der frühkindlichen Bildung, diskutiert haben, was Sie Wochen und monatelang hier erzählt haben, das kann man nicht bezahlen, das geht alles nicht, das ist unvorstellbar, dann steht eine Landtagswahl an. Dann steht eine Landtagswahl an. Und dann schlagen Sie sich auf Seite der Eltern und deren Betreuungsentgelt. Dann sagen Sie, es war doch schon immer unser Wunsch, dass die Kita so wichtig ist und dass sie jetzt die Eltern nichts mehr kosten soll. Das machen Sie dann. Es ist Wahlkampf. Sie kommen dann engagiert hervor aus Ihrem Loch machen dann zusammen hier mit Ihrer Koalition einen Beschluss zulasten Dritter. Sie versprechen ein Wahlgeschenk zulasten Dritter, nämlich der Kommunen, um sich die Stimmen der Eltern einzukaufen. Das hat aber nichts mit Wertschätzung gegenüber frühkindlicher Bildung zu tun. Das ist reines Machtkalkül. Reines Machtkalkül gewesen. Und jetzt steht eine Kommunalwahl vor der Tür. Jetzt steht eine Kommunalwahl vor der Tür. Jetzt sagen Sie, oh, jetzt müssen wir aber die Investitionen der Kommunen stärken. Jetzt legen Sie einmal ein Programm auf. Eine Milliarde wird gebraucht. 14 sagen Sie, sind Sie bereit, zusätzlich zu geben. Das Geld fließt nicht ab so schnell, wie, das, wie es eigentlich vorgesehen sein müsste. Sie finden immer wieder Ausreden. Sie verteilen den Mangel dann über die Landkreise. Aber Sie können sich hier hinstellen und sagen, na ja, wir geben doch einiges Geld. Und wie kriegen Sie die Kommunen dazu, dass sie nicht gleich wieder auf die Barrikaden gehen? Sie machen wieder ein Geschäft zulasten Dritter. wir haben das ja gestern schon diskutiert. Diesmal machen Sie ein Geschäft zulasten Dritter, nämlich der Erzieherinnen und Erzieher in unserem Land. Sie sagen demnächst, wir entwerten den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher, indem wir sagen, 15 Fachfremde können das genauso. Das heißt, bei der nächsten Regelung, wenn wieder demonstriert werden, dann können Sie sagen, oh, da machen wir da 25 raus. Da können die ihre Lohnforderungen nicht mehr durchsetzen. Um die Ausbildung brauchen wir uns auch nicht zu kümmern. Wir haben ja jetzt eine atmende Möglichkeit. Jetzt sind es 15 die nicht Fachkräfte sind. Dann sind es vielleicht nächstes Mal 25 das Hat ja Frau Ravensburg schon gesagt. Na ja, wenn der Bedarf steigt, dann können wir doch womöglich da auch wieder nachsteuern. Sie machen diesmal damit die Kommunen still sind, wieder den Vertrag zu Lasten nämlich zu Lasten der Erzieherinnen und Erzieher in unserem Land. Dann bringen Sie es noch fertig, sich hier zu und zu sagen, wir wollen aber mehr Wertschätzung für die Erzieherinnen und Erzieher. Wir wollen aber, dass dieser Beruf Zukunft hat. Ich sage Ihnen einmal, Sie wissen das ja, dass ich einige Kindertagesstätten in unserem Land besucht haben. Die Qualität der Kindertagesstätten ist sehr durchwachsen unterschiedlich. Und wenn Sie sich überlegen würden, dass eine hessische Schule Ganztagsschule werden möchte, dann gibt es Vorgaben, was Sie alles zu erfüllen müssen, mit Kantine, mit Ruheraum, mit Sanitär. Also, da gibt es ein ganzes Putbury von Auflagen, bevor man Ganztagsschule werden kann. Wenn Sie eine Kita angucken, da wird einfach gesagt, zu einer Halbtagseinrichtung, du bist jetzt Ganztagseinrichtung, da wird das Essen eben geliefert, wird halt in der Gruppe gegessen. Es gibt einen gigantischen Mehrbedarf an Investitionen in vorhandene Kitas. Das kommt noch obendrauf, Frau Ravensburg, obendrauf kommt das. absolut obendrauf. Und Sie können sich darüber sicher sein, dass viele Kitas viel lieber frisch kochen würden. Aber das Erste, was immer geopfert wird, wenn, nach, wenn sozusagen ausgeweitet wird, ist nämlich die Küche, die Kapazitäten beim Kochen. Und wenn ich dann am Ende sage na ja, Jetzt habe ich halt doppelt so viele Kinder, da reichen die Kapazitäten nicht mehr. Dann wird halt im Flur gegessen. Das ist die Realität in der hessischen Kita. das wissen Sie, oder Sie müssten es wissen, wenn Sie dort wären, weil es in vielen Kitas so ist, dass man die Flure bespielt, dass man ja sagt, wir dehnen die pädagogischen Konzepte entsprechend aus. Man ist erfinderisch und nutzt jeden Zentimeter Raum in der Kita, um den Kindern etwas Gutes zu tun. Aber das ist Mangelverwaltung und nicht Zukunftsgestaltung. Das ist der Unterschied. Und darum meine Bitte an die hessische Landesregierung, an die Sie tragende Fraktionen, Hören Sie auf, im Bereich der Kinderbetreuung immer Geschäfte zu Lasten dritter zu machen. Hören Sie auf, sich nur bei Wahlkämpfen im Vorfeld von Wahlen überhaupt zu bewegen, sondern nehmen Sie es endlich als eine wichtige, die zentrale Aufgabe in seinem Land an, die Einrichtungen gut zu versorgen, damit Sie Ihrem Bildungsauftrag und der Zukunft unserer Kinder gerecht werden können. Nehmen Sie diese Aufgabe an, nehmen Sie es mit eigenem Geld an, und hören Sie auf, immer nur bei Wahlkämpfen ein bisschen was zu machen, es dann sofort wieder zu vergessen. Und Schonen Sie uns bitte mit Ihren falschen Versprechungen, denn das ist keine Zukunftsplanung für unsere Kitas in Hessen. Vielen Dank.